Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Von wegen, seien wir doch mal ehrlich. Bei dem rasanten Fortschritt muss man die Orientierung verlieren. Wer hat denn behauptet, Technologie hilft der Menschheit? Sieh mal. Hat irgendwer noch einen Durchblick? Nein. Überfordern uns Digitalisierung, Globalisierung und künstliche Intelligenz? Ja. Bei der immensen Entwicklungsgeschwindigkeit verändert sich nicht immer alles? Alles soll so bleiben, wie es ist. Und wer kann heute noch ernsthaft behaupten, ich liebe Veränderung? So kann man es sich schön leicht machen. Oder man wechselt die Perspektive. Ich liebe Veränderung. Und wer kann heute noch ernsthaft behaupten, alles soll so bleiben, wie es ist? Verändert sich nicht immer alles, bei der immensen Entwicklungsgeschwindigkeit? Ja. Überfordern uns Digitalisierung, Globalisierung und künstliche Intelligenz? Nein. Hat irgendwer noch einen Durchblick? Sieh mal! Technologie hilft der Menschheit. Wer hat denn behauptet, bei dem rasanten Fortschritt muss man die Orientierung verlieren? Von wegen. Seien wir doch mal ehrlich. Zukunft ist eine Frage der Perspektive.